Lilo Sicherheitshinweis, Linux Mint äh, mit 10 Nanom oberfläche hat wieder mal ein kleines Problem. Äh, ein kleines Problem. Und zwar mit dem Dateimanager Nemo. Habe ich mal wieder was gefunden? Hilfe über. Hier zu Nemo 267. Gut, was ist hier los? Ich habe herausgefunden, dieser Nemo hat eigentlich ein sinnvolles Feature. Zum Beispiel, um Dinge schön einzufärben. Ordner, ne? Schöne, andere Farben zu nehmen, anderes Ordner-Symbol. Tolle Sache. Nur hat leider das dazugehörige Python-Skript ein Problem. Gut, hier mit dem X kann ich das wieder umfärben. Das entsprechende Python-Skript hat einen Shell-Command-Injection-fähigen Fehler. Hier wird der Pfad des Dateinamens eingesetzt und einfach auf die Shell gegeben. Es wird der Befehl Touch ausgeführt. Touch, um das Symbol mal anzufassen. Soll ich jetzt mal eigentlich wieder nur Datum, Uhrzeit noch mal aktualisiert. Jedenfalls aktualisiert sich dadurch das Symbol. Jedenfalls, wie sieht das aus? Man wurde gebeten oder ich wurde gebeten, das mal zu demonstrieren. Den Bug habe ich schon gemeldet. So. Ziel des Angreifers wäre jetzt zum Beispiel, mir mein Firefox zu schließen. Nehmen wir mal an, der Angreifer hätte mir einen USB-Stick untergejubelt. Ja, Im ext4-Format Linux-Format formatiert. Wir nennen den mal so, wie es da so also steht. Die Anführungszeichen. Semikolon kill uh, Firefox und... Colon raute enter. Nun käme ich jetzt auf die idee diesen Ordner umzufärben schließt sich Firefox ja, der Befehl killer Firefox, der eben Ordnernamen ist Gerät aufgrund der fehlerhaften Programmierung also der Pfad enthält, dann Kilal Firefox und gerät auf eine Shell mit OS-System und wird ausgeführt. Und zwar in dem Moment, wo ich diesen Ordner umfärbe. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, müsste sich Firefox schließen. Und das passiert auch. So, und ungefähr das auch nicht. So, ja, das ist nicht so schön jetzt. Ich lösche das jetzt mal. Zweiter, zweiter Demo-Exploit, auch auf derselben Seite beschrieben. Das gleiche geht natürlich auch mit Dateien, neues Dokument anlegen, leos Dokument. Auch hier könnte ich wieder sagen, Anführungszeichen, und was hier nach dem Semikolon kommt, könnt ihr frei definieren. Irgendein Programm starten, irgendein Programm schließen lassen, irgendein beliebiges Shell-Kommando ausführen lassen. Ich nehme nochmal kill all und dann nehme ich jetzt mal Nemo. Ja. <lacht> Hoffentlich Säuft mir das System nicht ab? Äh, Semikolon. Raute. Äh, so, warum zwischen Semikolons? Semikolons trennen Shell-Kommandos voneinander. Das Anführungszeichen vorne, die, die Hochkommentare, sorgen für einen Abbruch des eigentlich vorgesehenen Befehls Touch. Ne? Da wird einfach nur Touch, nix. Und dann kommt das Shell-Kommando injiziert: Semikolon, Killal. Nemo. Und das Rautezeichen sorgt dafür, dass was noch hinten dran steht, ignoriert wird. Nur Emblems. Ne? Also nicht nur Emblem, sondern Demo Emblems, sondern Demo-Emblems. So, auch hier wieder Rechtsklick Eigenschaften. Man kann die Embleme ja, die Embleme ändern. Zum Beispiel in Wichtig. Und dann ist Nemo zu. Ich hoffe, ihr wird geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen, Linux Mint äh, macht mal was, da muss noch einiges passieren und tschüss.